Der Hauptdarsteller in Episode 4 von Das verrückteste Ende der Welt ist ein Rechtsanwalt, kein sympathischer Mensch, nicht unbedingt der Sympathieträger. Trotzdem bin ich sehr froh, dass diese Rolle Janosz Mischowitz im Prinzip von seinem Naturell das komplette Gegenteil äh, übernommen hat, aber ich glaube, du wirst es schaffen, äh, weil du einfach ein genialer Schauspieler bist. Das bin ich überzeugt, Das durfte ich mich auch schon persönlich überzeugen davon in Space Tours, aber nicht nur in Space Tools, aber jetzt in einer eigenen Produktion. Deshalb Space Tours. Äh, ja, mir freut, dass du wieder mit dabei bist. Du kennst das Projekt ein bisschen. Du warst. Äh, es ist eine no budget Produktion. Äh, die Rolle ist jetzt damit unbedingt die sympathischste. Trotzdem äh, hast du gemeint, ich mache das. Was hat jetzt dazu bewegen, bei so einem verrückten Projekt mit dabei zu sein? Ja, zunächst einmal die Erfahrung in Space Tours mit dir hat mich dazu gebracht, dass ich dir eigentlich kaum den Wunsch abschlagen kann. Also mit dir zu arbeiten ist wirklich eine Wonne und die unsympathischen Rollen im Film sind ja meistens die interessanteren. Also ich bin jetzt nicht der geborene Held und Don Juan in den Filmen, also ich bin mehr im Charakterfach zu Hause und komme ja mehr von der Bühne und dann äh, gefällt einem das Fiese und Miese ganz gut.